Hilde, mein kleiner Rabe, meine Druidin, ich bin so froh, dass ich dich habe, du bist so süß. Erhebe dich, erhebe dich in die Wolken der Nacht im Ardenwald. Zeig uns unser neues Reittier. Unser neuer fliegender Drahe. Unser Event-Drahe. Seht ihr das hier? Oh, das ist das Wasser. Das ist so wunderschön. Oh Frosch, habt ihr den gesehen? Mein Lieblingsgebiet. Der Adenwald habe ich Tage, Wochen, Monate verbracht und jetzt seht ihr es. Frostbrut proto -wurm. Ein Frostbrut proto -wurm. Promotion von Wrath of the Lichtkling. Kling. Klassik. Lichtkling. Klassik. <lacht> ich kann Da unten läuft ein kranichartiges Wesen, das finde ich so wunderschön, seht ihr das im Wasser, hier draußen wie ein Füchsle und die flieg und überall gibt es immer diese Kringel, die Bäume, das ist so schön gemacht und so gut designt, muss ich wirklich sagen und jetzt seht ihr ihn, Proto-Würm-Dingsbums-Drachen, mein Eventgeschenk, kriegt man Oh, der ist doch schön, oder? Das liebe ich echt, das ist ja toll, das, der, dieser große Baum oder diese großen Bäume. Wunderschön, der Artenwald. Loslassen und träumen und jetzt tauche ich ab da. Ab ins Unbekannte. Ups, da geht's nicht weiter. Schreckliche Geräusche. Geh mal wieder weg. Und hier oben. Die Bäume. Einfach nur zum Träumen. Der Himmel. Also es haben sie so schön gemacht. Ehrlich. Wow. Mein kleiner Eventdrache. Kleiner. Kleiner ist er nicht. Der ist schon groß. Ich liebe ihn. Das Blau. Voll schön. Jetzt langt man mal. London. Oh, das sieht so schön aus. Diese Symmetrie jetzt von den Flügeln und dem Drachen. Oh, ich liebe es. Aber jetzt, jetzt seht ihr meinen Lieblingsdrache. Ein Feendrache, Leute. Der wechselt die Farbe. Den kriegt jeder, den kann man sich kaufen. Habe ich mir gegönnt, sorry. Und nun seht ihr voll die schönen Hörsche. Und? Und ich suche ihn. Ich habe selbst auch so einen. Kriegt man als Quest. Bei der wilden Jagd. Ah, oh, der ist auch so heilig. <lacht> Ein bisschen hüpfen muss sein. Ja. Ah, ich liebe echt. Das ist so schön. Also, wer immer das designt hat, wunderbar gemacht das ist alles so stimmig irgendwie das bildet jetzt sogar eine Kugel also wenn das siehst so die Hilde auf dem Hirsch und schaut mal die Lampe an kriegt die Krise und jetzt seht so noch was <lacht> den Waldschlucker mein Eis ist das Maut Hab ich einfach irgendwie damals auf den auf Mob halt mit drauf geschossen, auf einen, auf einen Boss oder so. Ich glaube, das war sogar Horde, wo der drauf geschossen hat. Und dann war der da drin. Den habe ich gekriegt. Ich bin da immer rumgekoppelt. Am Anfang. Und immer diese Kringel. Ich liebe das. Das, ist, das sieht so magisch aus. Das sieht so... Boah, wow, ich will da einfach baden drin aus. Und schaut so wieder, dieses Kranichartige Wesen. Ich lieb's einfach. Wald, Waldhüpfer, Läufer, Frosch. Ganz viele schmetterlinge gewesen. Ich liebe es hier. Und da vorne kann man auch noch, schaut da blinkt was. Ja! Und da hoppelt so ein Haustier vorbei. Das kann man als Haustier haben, Leute. Und jetzt, jetzt spielen wir mit diesem schatten einhorn Wesen. Schatten. Ich spiele mit dem jetzt. Das ist so... Oh, schön! Als Kind. Stellt euch mal vor, als Kind hättet ihr ja sowas gehabt hier. Habt ihr ja vielleicht auch. Ich nicht. Ich hab mir das vorgestellt. Solche Sachen. Schön gemacht. Ah, und jetzt landen wir, oder? Nee. Ein Stück weiter vor. Nochmal geht's jetzt. Und passt. Super. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.